Die Frage ist, wie normalisiert man ein Daten in Talent? Aber genauer gesagt werden wir hier oben mit der T-Normalize normalisieren und dann hier unten auch in den umgekehrten Weg zurück sozusagen nochmal gehen mit der D-Normalize Sorted Row-Komponente. Schauen wir uns das aber wie gesagt, wie immer praktisch an. Zunächst mal, welche Datei verwenden wir? In diesem Beispiel verwenden wir von dem, was ich dir mitliefere, die labels.txt. Die schaut so hier aus, da stehen verschiedene äh, Einträge drinnen, zum Beispiel hier Java, man sieht schon, manche Sachen stehen mehrmals drinnen. Ähm, oh, und das möchte ich zunächst erstmal schön normalisieren, dass ich dann noch einen Datensatz in einer Zeile stehen habe. Ich möchte in dem Normalisierungsschritt auch gleich Duplikate entfernen, ich möchte in dem Normalisierungsschritt auch gleich äh, leere Werte entfernen und ich möchte in dem Normalisierungsschritt auch gleich hier so äh, vorne und hinten dran äh, Leerzeichen entfernen. Gut, also gehen wir mal zu Talent und schauen uns diesen Job an. Also hier habe ich zunächst definiert, natürlich wo liegt in die Datei. Sie hat keinen Header und kein Limit und hat in diesem äh, Field äh, Separator, ja, weil ich möchte jetzt dann ich habe den Standard-Field-Separator gelassen, weil ich möchte das mit dem äh, Komma dann enttrennen in der Normalize-Komponente. Heißt also mit anderen Worten, ich habe auch im Schema nur eine Spalte, die heißt Labels. Und das geben wir auf der Konsole aus. Machen so, wir mal folgendes, um das Schritt für Schritt anzuschauen. Diesen Subject hier unten deaktivieren und hier oben Deaktiviere ich mal die Teilen. Dann sehen wir erstmal den Dateiinhalt im Internet auf der Konsole. Ja, da siehst du das, was hier rauskommt. Gut, dann bin ich weitergegangen mit der Normalize-Komponente. Wie gesagt, ganz normal über ein Row Main verbunden. Und hier muss ich natürlich zunächst festlegen, welche Spalte ich normalisieren möchte. Das ist die Spalte Labels. Es gibt ja nur diese Spalte und der Item Separator. Aber hier schon gesehen, ist das Komma. Soweit, so gut. Das Schema bleibt auch für den Output gleich. Es werden dann eben nur mehr Datensätze. Was ich hier gleich noch gemacht habe, sind die Advanced Settings, wie ich eingangs schon sagte. Also wir entfernen hier Duplikate im Output. Wir nehmen leere Strings raus und wir trimmen die... Ergebnisse. Also, wir machen vorne dran und hinten dran die Spaces weg. Und dann zeigen wir das auf der Konsole an im Table-Modus und schreiben das in den Speicher, weil wir das nachher hier unten gleich weiter verwenden. Lassen wir das Ganze mal laufen. Und jetzt siehst du hier schon, da kommen 12 rein und nach der Normalisierung sind es in 16 Stück. Aber das sind jetzt eben zum Beispiel die leeren die entfernt die Duplikate und auch die Spaces. Also wenn wir jetzt schauen, ich habe vorhin mehrmals da Java gesehen, sitzt hier nur noch einmal dabei. Und so ist es auch gewünscht. Ja, Und das hier übergeben wir an den Speicher. Und den Speicher lesen wir wieder hier unten. sagt hier den nächsten Subjob. Einfach indem wir hier das gleiche Schema definieren, also das Schema von hier oben kopieren. Gehe dann hin sortiere das, gibt ja nur diese eine Spalte, sortiere sie alphabetisch aufsteigend, um dann die Normalize Row verwenden zu können. Ich könnte auch die Denormalize verwenden, also ohne sie zu sortieren, ich möchte sie aber hier einfach in sortierte Form haben, kann also auch in die Komponente verwenden, mit der ich Denormalisierung für sortierte Werte vornehmen kann. Der einzige Unterschied ist hier, ich brauche dann eben den Input Rows Count und den bekomme ich hier, ich lösche ihn mal raus, in meinem Fall aus einer der vorhergehenden Komponenten und zwar hier, man sieht es, ich habe es genommen von Buffer Input, also von dieser Komponente hier vorne, die im gleichen Subjob legt. Jetzt wenn du nicht mehr weißt, wie du da rankommst, hier kannst du einfach dir den Bereich Outline anzeigen. Links unter dem Repository wird er nochmal was angezeigt und im Buffer Input gibt es hier die Variable nbline. Und im Fall von diesem Feld hier kannst du das, glaube ich, einfach reinziehen, genau. Und dann wird es in entsprechende entsprechende Codefragment verwandelt. Du könntest aber auch hingehen und hier äh, schreiben, Thema Wuffer i und dann nbline einfach return drücken. Bin, nachdem du das mit Control Space in die Liste geöffnet hast und dann die richtige auswählst. Gut und jetzt machen wir das Ganze sozusagen zurück. Also wir nehmen die Labels wieder, fügen dann Delimiter ein und könnten auch hier nochmal sagen Merge Same Value und geben das Ergebnis dann auf der Konsole aus. Lassen wir den Gesamtjob noch mal laufen haben wir das online gleich und die, die Konsole jetzt groß, dann sehen wir oben den Original-Input, dann die denormalisierten Werte, aber eben ohne Sortierung. und äh, Entschuldigung, die normalisierten Werte äh, ohne Sortierung und hier unten jetzt nochmal die denormalisierten Werte. Also alles ist wieder in einer Zeile, aber eben jetzt dann sortiert. Das heißt, wir haben jetzt das, was wir hier oben haben, im Endeffekt in neu geschaffen aber in einer bereinigten, ordentlichen Form. Und so einfach ist es, wie du dein Talent normalisieren und denormalisieren normalisieren kannst.